Stern singen! They're singing for a better world here and there and everywhere! Stern singen! Wir zeigen, was so manche nicht sehen. Wir rufen aus, es muss was geschehen, was uns hier nicht gefällt. Und darum sammeln wir euer Geld. Wir wollen Gerechtigkeit! Für alle Menschen dieser Welt! Stern singen! Ich bin der Max. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und ich singe auch sehr oft und Geige spiele ich auch. Ich bin die Andrea. Meine Hobbys sind Sport machen und mit meinen Freunden Spaß haben. Auf meiner Gitarre spiele ich am liebsten Popstücke. Ich heiße Verena. In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Volleyball. Mit meinen Freunden unternehme ich auch gerne Sachen, wie zum Beispiel schwimmen, einkaufen oder in den Park gehen. Ich heiße Sebastian. Ich bin elf Jahre alt. Eins von meinen Hobbys ist Fußball. Wir vier gehen in die Pfarrer Maria Treu in Wien, ministrieren und Stern singen. Hallo, ich heiße meine Maria und in meiner Freizeit wir haben ähm, oft mit meinem Bruder streiten oder du Musik kochen oder nimm DS spielen, Faulenzen, Fernsehen. Also ich bin die Lea und ich bin elf Jahre alt. Ich gehe äh, gerne mit meinen Freundinnen äh, shoppen und einkaufen. Äh, im Sommer auch schwimmen und wenn ich allein bin, gehe ich halt im Garten einradl fahren oder Volleyball spielen. Ich heiße Anna. In freier Zeit gehe ich shoppen und mit Freundinnen treffen. Also ich bin Julia Rage, bin elf Jahre alt. Ich habe eine nervige Schwester und in der Freizeit tue ich oft gerne Freunde treffen, TR spielen oder mit Freunden shoppen gern. Also bei uns in Inseln waren über 30 Kinder Sternsingen und wir gehen nur am 6. Jänner, weil das ein ein mit ein doof. Als Sternsinger ziehen wir fünf Tage in der Stadt herum und begegnen vielen Menschen. Manchmal müssen wir sogar sehr früh aus dem Haus. Auf dem Bild hier ist es 6 Uhr morgens. Aber es zahlt sich aus, Wir werden freudig erwartet und bekommen zum Dank ein tolles Frühstück. Bevor wir von Haus zu Haus ziehen, den Segen an die Türen schreiben und alles Gute im neuen Jahr wünschen, proben wir die Lieder und die Texte und wir suchen uns das passende Gewand aus. Am Sternsingen helfen wir anderen Menschen, indem wir Geld sammeln. In ganz Österreich sammeln die Sternsingergruppen rund 15 Millionen Euro. Zum Beispiel für Kinder auf den Philippinen, damit sie vor Gewalttätigen Erwachsenen besser geschützt sind. Mit dem Geld werden Organisationen unterstützt, die klein und groß auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen und den Kindern helfen. Oder für die Menschen in der Provinz Asi in Äthiopien. Mit besserem Saatgut müssen sie auch während der langen Trockenzeit nicht mehr Hunger leiden. Die Kinder können jetzt zur Schule gehen. Wenn sie lernen, können sie später auch mehr für ihre Familien und ihr Dorf tun. Menschen werden verspottet. Und nicht ernst genommen. Und das nur, weil sie anders leben. Ihnen wird mit diesem Geld geholfen, ihre Rechte durchzusetzen. Zum Beispiel in Almaras in den Anden Perus. Sie wollen weiterhin mit der Wolle ihrer Alpaka stricken. Aber durch den Abbau von Gold sind Wasser und Futter in Gefahr und die Tiere verlieren ihr Fell. Weitere über 400 Projekte in 20 Ländern werden jedes Jahr mit dem Geld der Sternsinger und Sternsingerinnen unterstützt. Also, über bei uns im schönen Insel, das ist in Tirol. Der das der ist geschminkt. Ich gehe schon als alte Jungs, ich immer tanzen, weil es cool ist und hat einen Spaß und es ist ja für einen guten Zweck. Ich richte gerne den Weihrauch her. Diesen Geruch mag ich nämlich besonders gerne. Ich finde es aufregend, wenn wir prominente Persönlichkeiten besuchen. Es ist cool, vor Leid, Liedl singen oder Gedichte aufsagen. Die Besuchten freuen sich, dass du kommst und du hilfst Menschen in ärmeren Ländern. Stau ist voll, voll cool voll. und wir können es sehr weit empfehlen. Komm, probier es auch einmal aus!